Abhängen, abholen, absagen, abziehen, achten auf, amüsieren sich, anbauen, Angst haben, ankommen, annehmen sich, anrufen, ansprechen, anstoßen, antworten, arbeiten, sich ärgern, aufhören, aufpassen, aufregen, ausgeben, ausweichen, beantworten, beauftragen, sich bedanken, sich bedienen sich befassen, begegnen, sich begeistern, beginnen, beglückwünschen, begründen, behüten, beitragen, beitreten, beiwohnen, sich beklagen, sich bemühen, benehmen, beneiden, berechtigen, berichten, sich beschäftigen, sich beschränken, beschuldigen, sich beschweren, bestehen, sich beteiligen, betreten, bewahren, sich bewerben, bewundern, bezeichnen, sich beziehen, blättern, brauchen, danken, denken, deuten, diskutieren, eingehen, sich einigen, einladen, einreden, entgehen sich enthalten, entkommen, entlaufen, entnehmen, sich entscheiden, sich entschließen, sich entschuldigen, entsetzen, sich entsinnen, entziehen, erfahren, sich erinnern, erkennen, Erkranken, sich erkündigen, sich ernähren, ernennen, erreichen, erschrecken, erzählen, erziehen, Fällen, fertig sein, flehen, fliehen, forschen, fragen, sich freuen, sich freuen über, sich fürchten, gehören, gehören, gelten, genießen, sich gewöhnen, glauben, gleichen, gratulieren, greifen, grenzen, halten, sich halten, handeln, sich handeln, helfen, hindern, hinweisen, hoffen, informieren, sich informieren, sich interessieren, jagen, jammern, kämpfen, kennenlernen, klagen, kleben, Kneifen, konzentrieren, kümmern, kündigen, lachen, lassen, lauern, lehnen, leiden, leiten, liegen, mahnen, mangeln, nachdenken. Nachfolgen, nachgehen, nagen, nähren, nehmen, passieren, profitieren, rechnen, rechnen, reden, richten, sich richten, riechen, rühren, schimpfen, Schmecken, schreiben, schuld sein, schützen, schwärmen, schweigen, sich sehnen, siegen, sorgen, spielen, sprechen, staunen, sterben, stimmen, stolz sein storen, stoßen, streben, streiten, tasten, taugen, teilnehmen, träumen, trinken, übelnehmen, überlegen sein, überreden, übersetzen, sich überzeugen, sich unterhalten, sich verabschieden, verbeugen, verdammen, verfallen, verfügen, vergewiesen, verheiraten, verlangen, verlassen, versichern, verspätten, Verstoßen, Vertrauen, Verzichten, Verzweifeln, Vorbeifahren, Vorbeigehen, Vorbeikommen, sich Vorbereiten, Vorbeugen, Vorwerfen, Wachen, Wählen, Warnen, Warten, wenden, werden, wetten, wissen, wundern, zeugen, zielen, zugehen, zuhören, zureden, zürnen, zusehen, zu zusehen, zustimmen, zustoßen, zweifeln.